Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesem Video möchte ich euch herzlich willkommen heißen auf meinem Kanal. Ich bin energiewirtschaftlicher Unternehmensberater und Trainer. Das heißt, ich biete vor allem Seminare rund um die Energiewirtschaft, gerade für Quereinsteiger oder Leute, die sich weiterbilden wollen, an und darüber hinaus zu verschiedenen Fachthemen, wie zum Beispiel der Marco 2020, die aktuell die wahrscheinlich größte regulatorische Änderung der Energiewirtschaft ist. Darüber hinaus schreiben wir jede Menge Blogbeiträge, Lexikoneinträge. wir veröffentlichen einen Podcast namens Energiekram und sind dabei jede Menge tolle e books über die Energiewirtschaft zu schreiben, weil ich habe etwas in den letzten Jahren, in denen ich seit 2011 aktiv in der Energiewirtschaft gearbeitet habe, gemerkt, es gibt einfach keine richtig schönen, ausführlichen, freien Erklärungen für die Energiewirtschaft, für den Alltag, für die Prozessumsetzung, die man einfach so sich als Sachbeuter mal ziehen könnte. Und dementsprechend veröffentlichen wir hier fast täglich Erklärvideos auf YouTube, in denen ich einfach irgendwelche Zusammenhänge, Prozesse oder vor allem meine Alltagserfahrung aus den letzten Jahren zusammenfasse. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann geht einfach mal auf energiewirtschaft einfachde oder auf carsten.energy, Da findet ihr die ganzen Blogbeiträge, ein Lexikon. Da findet ihr die verschiedenen Angebote rund um Seminare, rund um Unternehmensberatung für Stadtwerke und Energieversorger, rund um Online-Kurse, die wir erschaffen haben, und vor allem eben auch die E-Books, die wir regelmäßig schreiben, neu veröffentlichen und damit eben auch hoffentlich den Leuten im Alltag, nämlich euch helfen können, die Energiewirtschaft und die Energiewende zu verstehen. Denn wir machen Energiewirtschaft einfach. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare. Like dieses Video und jedes Video, das ihr seht, das hilft mir wirklich sehr. Abonniert den Kanal und geht auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich etwas Neues veröffentliche. Dementsprechend bleibt mir gewogen. Mein Name ist Carsten Eckert und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach.